Servus und hallo hier zum Vlog auf Mabacher TV. Wie ihr seht, ich nehme euch heute wieder mal mit. Ich weiß nicht, wer von euch es schon mitbekommen hat, aber ich moderiere auf YouTube auch noch eine andere Sendung. Und zwar die Sendung ohne Barrieren. Diese Sendung wird äh, produziert von Ernst Spießberger, der hat im Brotberuf eine Produktionsfirma und mit der macht er Uh, Image-Videos und uh, jede Art von Videos eigentlich im Sozialbereich. Und unter anderem habe hat ich mit ihm vor ein, ein oder zwei Jahren eine Sendung kreiert, die hieß uh, Zitronenwasser. Die lief auf Okto, das ist so ein Community-Fernsehsender in Wien. Und die Links gebe ich alle unten in die Beschreibung rein und äh, als Nachfolgesendung von dieser Zitronenwassersendung gibt's eben jetzt die Sendung ohne Barrieren. Die wird immer gestaltet von unterschiedlichen Personen, einzig und allein gleich bin ich. Ich mache die Moderation. Und äh, die wird dann immer extra aufgenommen. Das heißt, der Ernst geht vorher los und macht die Interviews, die Sendungen, die Beiträge und danach zeigt er mir die, und gemeinsam planen wir dann die Moderation rund um diese Beiträge. Und eine dieser Moderationen, die nehme ich heute auf. Und da habe ich gedacht, ich nehme euch mit. Hola. Grau ist schon. Lackiert ist sie schon. Aber jetzt die Dinger. Die Autostreifen, an die Straßen geben. Wie ihr seht, haben wir hier eine Rampe, die wurde custom-made, vom Chef persönlich. Ach, sehr, sehr ein geil. Video. Ich mache einen Vlog für, mein, so. für meinen YouTube-Kanal. Ja, aber... <lacht> <lacht> ah, Florian. Hier. Kennt ihr hier schon? Nein. <lacht> nee, nicht. Kann sein, ja. So, okay. Äh, was? Super. Super. Ja gut. Sind wir nochmal kurz? Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von Sendung ohne Bayern. Diesmal gestalten. von Sendung ohne Barrieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein Abo dalassen. Sollten Sie Anregungen oder Fragen zur Sendung haben, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Sendung ohne Barrieren. Ja, meine Lieben, das war's. Ich habe wieder eine Sendung, ohne ich hab nein, ich habe wieder mal eine Sendung Sendung ohne Bayern aufgenommen Das waren jetzt viele Sendungen gell? Ähm, ja so läuft das einmal im Monat eine ziemlich coole Sache eigentlich Wäre wär schön wenn sie mal reinschaut eben unter Sendung ohne Bayern und na, ich hoffe ihr habt ein schönes Wochenende wenn ihr Skifahren geht Bitte vorsichtig sein, man kann sich dabei verletzen, habe ich gehört. Und Lawinen und so, also wirklich, aber ich empfehle ja eher, sich zu Hause hinzusetzen, ein warmes kakao -Jau. vielleicht ein Schuss rum rein und ein guter Film, dann kann man sich weniger wehtun. Ansonsten danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis sehen uns nächsten Freitag wieder hier auf marbach